Der EMDR mit aufgesetztem PMHG, Perpetual Motion Holder Generator, ist jetzt endlich fertig. Zumindest äh, soweit fertig für die ersten Test Testläufe. Jetzt kann richtig ausprobiert werden. Nochmal kurz zur Erklärung. Also unten wird der Motor, das ist eine durchgängige Scheibe ganz unten Schwungmasse. Dann haben wir unseren äh, Pulsmotorantrieb, ähm, so ähnlich wie Bedini. So ähnlich, nicht ganz genau dasselbe, aber kommt dem ziemlich gleich. Dann an den Triggerspulen haben wir Impulskondensatoren. Die Powerspulen werden mit den Piezos verschalten so wie es in der anleitung eben steht ja, ist ja alles hier unten verlinkt ja und dann unser aufsatz ähm, mit diesem Perpetual motion holder generator prinzip ja. die magneten sind hier so drauf unten sind sie so und oben haben wir sie so drauf gemacht da konnten wir dann im Leerlauf, also von diesen acht Spulen hier oben sind es jetzt insgesamt, ne, äh, konnten wir eine Leerlaufspannung von 230 Volt Gleichspannung messen. Ja. Also ganz normal wieder verschalten. Und zwar die äh, Anfänge miteinander verbunden, die Enden rausgeführt und über Gleichrichterbrücken dann hier in Reihe mit den anderen Gleichrichterbrücken zu einer großen Ausgangsspannung zusammengeführt, die dann hier unten rauskommt. Ja, die betreibt jetzt momentan hier so eine ähm, Energiesparlampe für normalen Hauswechselstrom. Die geht schon ab 100 Volt los. Also ich glaube bei 95, 96 oder 98 Volt fängt die an mit Leuchten. Leider haben wir es hier eben noch nicht geschafft, die komplett zum Leuchten zu bringen. Also Dauerleuchten haben wir noch nicht. So alle 10 Sekunden blitzt sie mal schön auf. Davor sind diese zwei Kondensatoren geladen. Die können sich in Reihe so auf knapp 400 Volt aufladen. das sind jeweils 200 Volt. Ne? Ja... Aber hier oben ist ja auch noch ein Haufen Platz. Ne? Die Scheibe könnte noch viel größer gemacht werden. Und außerdem könnte hier noch eine doppelte Unterbrechung stattfinden. Wir haben ja jetzt nur... Hier in der Mitte sind unsere Ferritkerne drin. Da sind sie drin. Und unten die Löcher sind ein bisschen größer als diese Ferritkerne. Und unterbrechen das hier immer ziemlich genau. Ja, außer bei den mittleren Spulen, bei den inneren Spulen. Ja. Dadurch unser Platz hier ziemlich begrenzt gewesen ist, haben wir uns entschlossen, nur außen so viele Unterbrecherlöcher wie möglich reinzumachen und in der Mitte drauf zu verzichten. Weil wenn wir nur mittlerweile welche drauf gemacht hätten, wären wir vielleicht auch fünf Löcher oder so gekommen. Und dann hätten wir ja außen auch nur fünf Löcher machen können und ja, hätten wir einen Haufen Drehzahl verschenkt dadurch. Aber wie wir gleich sehen werden, funktioniert das auch schon halbwegs passabel. Zumindest für Versuchszwecke. Wir sind noch meilenweit davon. Was heißt meilenweit? Vielleicht sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt. Aber der Weg zum Selbstläufer hm, ist zumindest immer keine endgültige Sackgasse geraten. So, wollen wir nochmal anwerfen? Erstmal ausschalten. Stecken und andrehen. Diesmal lassen wir mal so rumdrehen hier. So, erster Gang rein. Zweiter Gang rein. Und dritter Gang rein. Jawohl, jetzt geht er ab. Da hat sie schon das erste Mal entladen. So, gucken wie lange es dauert, dass ich nochmal entläd. Hm. Ja, also 8 Sekunden sind es ungefähr. Dann läuft die einmal komplett aus. Ne? So hier bei der Drehzahl sind wir jetzt ungefähr waren wir bei 2100. Gucken wo wir jetzt rumruhigen. Ah, das ewige Problem. Batterien. Hm. die Batterie ist zu schwach. Ja gut, da geht es dann halt dann weiter, wenn wir wieder Batterien für ein Drehzahlmesser haben, aber ich glaube, ich habe schon 2100 Umdrehungen gemessen. 2100 Umdrehungen 17 Löcher und 8 Sekunden bei einer Lampe, die 2 Watt braucht. Ja, wer rechnen kann, ich kann das ja halt mal durchrechnen, bin, die Lampen leuchten auch mal schön, das war eine tolle Kanne, aber auch schon, relativ hell. So, und jetzt wollen wir mal hinhören, mal gucken, ob man die Knie geht, wenn wir hier unsere Generatorspulen kurz schließen. Wir lassen es noch einmal blitzen und dann... Kurzschluss okay. ist es da. Habt ihr irgendwas gehört? Nein. Naja. sieht sich an der Drehzahl nichts. So, und wenn wir unseren Drehzahlmesser haben, ausschalten, wenn wir unseren Drehzahlmesser haben, können wir einmal messen, ob er nicht sogar ein kleines bisschen an Drehzahl zugelegt wird. er läuft wunderbar nach. Obwohl auf den Generatorspulen voller Kurzschluss ist. Ach ja, ich weiß noch, ob ich es vorhin schon gesagt habe, die Generatorspulen, die sind mit zweimal 0,12er Draht gewickelt habe ich in Reihe geschalten, so dass ich in Reihe auf, auf ein bisschen was über 13.000 Umdrehungen gekommen, äh, umdrehungen Windungen gekommen bin. Ja, also 2 x 6.666 Windungen pro Spule.